Wir sind beides Personen, der Sebastian und ich, die jede freie Sekunde einfach in der Natur verbringen. Und wir wissen gleichzeitig, dass auch unsere Gesellschaft extrem erlebnisgetrieben ist. Was vielen aber dabei fehlt, ist das richtige Equipment. Mit Needed bieten wir eine Plattform, wo jeder unkompliziert das richtige Equipment findet. Wir schaffen eigentlich mit jeder einzelnen Miete, die über Needed getätigt wird, der Natur etwas Gutes zu tun. Als Needed wollen wir genau dieses Lebensgefühl, dass sich jemand zu Hause fühlen kann, vermitteln. Ohne der Technologie könnte Needed gar nicht existieren. Und es braucht jetzt richtige Macher und du kannst nicht genug geben, die einfach sich mal denken, ich möchte unsere Gesellschaft positiv verändern. Und jeder Einzelne, der da einen Beitrag leisten kann, der ist für uns alle extrem wichtig.